Hi, ich möchte heute mal ganz, ganz, ganz tief in die Kickkiste. Ah. <lacht> okay, pass auf. Ich möchte heute mal ganz, ganz tief in die Kickkiste greifen. Um, und ich habe dir ein paar Kicktricks mitgebracht. Für die Kick, deswegen heißt es Kicktrick, habe ich mir ähm, vier Übungen überlegt. Fang langsam an, die Beats zu spielen. Fang mit 60 BPM an oder noch langsamer. Das kannst du in deinen Apps und in deinem Gerät einstellen. Mach das Tempo so weit runter, dass du den Beat gut spielen kannst. Das Tempo kannst du dann steigern, wenn du wirklich deine 16 Takte, deine 32 Takte gespielt hast, dann steigerst du das Tempo um 5 BPM und dann spielst du den Beat so oft, bis du wirklich den Kopf abschalten kannst, 32 Mal hintereinander, okay? Kick Trick. Kick Trick Nummer 1 ist, du spielst die Kick auf die 1 und die 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da ist deine Kick. 1, 2, 3, 4. Kick -Trick. Der zweite Kick -Trick ist, du spielst die Kick auf die und auf die 1 und und auf die 3 und. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 4. 1, 2, 3, 4. Dann die dritte Übung ist, du spielst die Kick auf die 2 und auf die 4. Genau da wo die Snare ist, du spielst die Kick also mit der Snare zusammen. Linke Hand, rechtes Bein. Ja, Bisschen kurz überlegen und dann los geht's auch immer 32 Mal. 16 mal, 32 mal, mindestens 16 mal hintereinander, okay? So, dass du richtig reinkommst in den Groove. So. Eins und zwei und drei und vier und. deng deng und dann die vierte Übung kick trick Nummer 4 ist auf jetzt muss ich überlegen zwei und nee doch auf zwei und und auf 4 und kommt die base ja 1 und 2 und 3 und 4 und 1 <lacht> okay 1 und 2 und 3 und 4 und ja das ist Nummer 4